Geschäftsfall Nummer 5. Wir haben hier eindeutige Hinweise auf Rückstellungen. Wir haben eine Kostenvoranschlag, das heißt die Höhe ist noch nicht genau bekannt von einer Reparatur und diese Reparatur soll erst Ende Januar stattfinden, das heißt im neuen Geschäftsjahr, wobei aber eben dieser LKW schon im Dezember defekt gewesen ist, also das gehört wirtschaftlich ins alte Geschäftsjahr, dieser Aufwand, diese Reparatur. Das ist auch der Arbeitsauftrag, nämlich am 31.12. die Vorabschlussbuchung zu bilden. Das machen wir folgendermaßen. Wir müssen also den Aufwand ins alte Geschäftsjahr bringen. Wir haben hier eine LKW-Reparatur, das ist Fremdinstandhaltung, Aufwandskonto wird im Soll gebucht, das heißt 6160FRI und das Ganze dann an. Wir müssen hier seine also Rückstellung bilden. Das ist ein Passivkonto, ein Dreierkonto. Eine Bildung ist eine Mehrung. Das heißt, das Konto kann hier nur im Haben stehen mit 3900. Sourced. Und dann buchen wir eben diesen Kostenvoranschlag über 10.000 Euro netto. Wir buchen hier keine Umsatzsteuer, denn wir haben noch keine Rechnung bekommen. Und wenn wir keine Rechnung haben, wo eben unsere Steuer ausgewiesen ist, dann wird die auch nicht gebucht am 31.12. Ja, das war schon die Vorabschlussbuchung zur Bildung der Rückstellungen.